Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober an der Fachhochschule St. Pölten, jetzt anmelden. Und hier bei uns ist der fantastische Stefan Oppel, der jetzt gerade eine ganz neue Herausforderung angetreten hat, nämlich welche? Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich bin seit 1.9. jetzt an der Donau-Universität Krems als Professor für technologiegestütztes Lernen tätig und sitze hier noch im sehr im sehr leeren Büro und beginne mich gerade dazu zu orientieren. Gut, wunderbar. Uh, leere Büros brauchen natürlich Kuchen und einen Assessment-Kuchen erst recht. Genau. Was sind Zutaten, die aus deiner Sicht in so einen Assessment-Kuchen hineingehören? Ein Aspekt, mit dem ich gerne experimentiere und da gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit, mit Wahlmöglichkeiten, sowohl im Assessment-Format als auch in den Inhalten zu, zu experimentieren. Also ich denke, das, das, das Autonomieempfinden der, der, der Studierenden zu steigern, indem man Wahlfreiheit anbietet, das ist auf jeden Fall so eine Komponente, die man, die man da mit berücksichtigen könnte. Mhm. Spannend. Mhm. Gut. Worum wird es bei deinem Beitrag gehen? Bei meinem Beitrag geht es äh, um eine äh, um eine Studie, die in den letzten Jahren nur meiner alten äh Arbeitsstelle an der Johannes Kepler Universität in Linz durchgeführt habe. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit äh, Flip-Classroom-Formaten experimentiert äh, und das in, in klassische Vorlesungssettings an, an einer Universität eingebettet, wo es ja äh, keine Anwesenheitspflicht gibt. Mhm. Äh, deswegen äh, war da die Idee und der Versuch, äh, die, die aktive Teilnahme an, äh, an den Präsenzphasen irgendwie zu incentivieren äh, und zu äh, incentivieren. Ganz klassisch einmal im ersten Schritt, einfach durch durch prüfungsrelevante äh, Bonuspunkte, äh, die man sich erwerben kann, wenn man eben irgendwie in der Präsenzphase aktiv teilnimmt. Und womit ich mir gespielt habe in dieser Studie ein Stück weit, ist die Gewichtung dieser Incentives und habe mir angeschaut, wie, wie die dann tatsächlich auf das Verhalten der Studierenden, auf die Teilnahme der Studierenden wirken. Okay, ein, eine, eine positive Erkenntnis, die sich daraus ergeben hat, eine besonders wichtige. Funktioniert. <lacht> Also, grund grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Äh, äh, das heißt, ich konnte tatsächlich, äh, nicht, nicht besonders überraschend, aber die, die Anwesenheit der Studierenden von irgendwo herumgrundeln bei 10, 15 Prozent äh, auf, auf 70 bis 80 Prozent wow. steigern. Ja, das äh, das hat äh, ausgezeichnet und im Sinne des, äh, des Formats äh, funktioniert. Ähm, Wo dann tatsächlich äh, interessantere Effekte gegeben hat, äh, war ich bin mit diesen Incentive-Gewichten, also mit dem, mit dem Einfluss auf die Endbeurteilung im Assessment äh, sehr hoch angefahren. habe das in der ersten Iteration mit 50 Prozent äh, gewichtet gehabt, äh, was dazu geführt hat, dass es da durchaus negative Auswirkungen gegeben hat. also. Ähm, Offensichtlich das Gefühl auf das abschließende summative Assessment, also auf die klassische Lehrveranstaltungsprüfung, dann nichts mehr machen zu müssen, nichts mehr lernen zu müssen, weil man eh schon quasi positiv wäre. Also da hat es durchaus bei manchen Studierendengruppen, wir haben das dann, oder ihr habt das dann nur, nur getrennt, Heterogenitätsprofile erhoben und, und getrennt nach unterschiedlichen Gruppen ausgewertet, bei manchen Studierendengruppen macht es tatsächlich Schwierigkeiten. Spannenderweise äh, sehr positive Effekte bei jenen Studierendengruppen, die normalerweise eher benachteiligt sind von klassischen Prüfungsformaten, also Leute mit nicht deutscher Erstsprache bei deutscher Prüfungssprache. Da haben wir auch eher erwartungskonform sehr, sehr positive Auswirkungen. Ja. Wobei das ja auch sich deckt mit, mit anderen Erkenntnissen aus, aus Studien und Metastudien zum Thema Inverted Flip Classroom. Also, das spiegelt sich ja auch bei, bei dem wieder und, und ist einfach ein, ein Zeichen. Wenn jetzt ähm, ein anderer Lehrender das sieht oder Lehrende und sagt, boah, das mag ich ja auch machen, mhm. deine, deine wichtigsten zwei oder drei Ratschläge für ihn oder sie? Meine wichtigsten zwei oder drei Ratschläge, ähm, dieses. Äh Format klar zu Beginn <lacht> zu erklären. Also den, den Prüfungsrahmen ganz, ganz transparent machen. Gerade wenn da mehrere Komponenten zusammenkommen, ist es oft schwer nachzuvollziehen, was jetzt wie zählt. Also ich habe das versucht sehr, sehr detailliert auszutarieren, dass es möglichst wenig Incentive gibt zu spekulieren und nur partikulär zu lernen. Es macht das Prüfungsformat sehr Komplex auf den ersten Blick, das heißt, das klar zu kommunizieren. Erster Schritt, zweiter Schritt, die Incentives nicht zu hoch zu gewichten. Also ich habe mir dann irgendwo bei 30 Prozent eingependelt. Das ist ausreichend hoch, um diese Anwesenheit und die Teilnahmebereitschaft hochzuhalten, aber nicht so hoch, dass es quasi dann negative Effekte auf die Prüfungsvorbereitung hätte, scheint mir so zu sein. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten zwei Punkte. Ja. Okay. Okay. Was, was mir halt auffällt, ist, dass wenn Lehrende so die einzigen auf weiter Flur in einer, in einem Studiengang sind, die das machen, dass die Rückmeldungen, vorsichtig gesagt, nicht so euphorisch dann sind. Von wem? Von, <lacht> den von den Studierenden. Na gut, das war, das war nicht das Problem tatsächlich. Okay. Also das, das ist sehr positiv wahrgenommen worden von den Studierenden mir nicht direkt rückgemeldet, aber durchaus im Raum stehend, ist, ist quasi von den Kolleginnen und Kollegen äh, in, der, in der Lehre infrage gestellt worden, ob das jetzt nur adäquate Prüfung ist, wenn man doch äh nicht mehr gescheit lernen muss, weil es eh so leicht geworden ist, da durchzukommen. Was sich nicht mit meiner Beobachtung deckt. Also ich, ich glaube vom, vom nachhaltigen Lerneffekt, der quasi, was im Studierendenfeedback ganz stark kommt, ist, ist okay, es, es gibt tatsächlich ein Incentive, sich auch laufend mit den Inhalten zu beschäftigen, ja. was ich in einer klassischen Lehrveranstaltung überhaupt nicht habe. Und ja, das hilft. Das hilft auch in der begleitenden Übung gut mitzukommen und das hilft auch in den Folgesemestern nochmal, sich zu erinnern was da jetzt eigentlich vorgekommen ist. Ja, toll. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein wunderbarer Ausblick, nicht nur auf unseren kommenden Tag der Lehre am 17. Oktober an der, Tag der ähm, Fachhochschule St. Pölten, sondern auch an, auf die Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 11. und 12. Februar im wunderschönen Baden bei Wien, wo wir auch den Herrn Oppel begrüßen werden dürfen. Und äh, bis dahin bei uns in St. Pölten mal alles Gute und danke für das. Gell? Dankeschön.